Kapitel 23 Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit durststillenden Spezialpillen. Man schluckt eine pro Woche und schon hat man nicht mehr das Bedürfnis zu trinken. Warum verkaufst du das? sagte der kleine Prinz. Das spart viel Zeit, sagte der Händler. Experten haben das schon berechnet. Man spart 53 Minuten pro Woche. Und was macht man mit den 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Ich, sagte der kleine Prinz, ich würde, wenn ich 53 Minuten übrig hätte, ganz in Ruhe zu einem Brunnen laufen.